Setzen Sie jetzt ein Zeichen für Vitalität und Lebensfreude. Lassen Sie sich nicht von Müdigkeit, Gedächtnisstörungen oder Gliederschmerzen die Lebenslust rauben. Lebenselixier Gold Plus ist der Gesundheitstrunk mit dem Dreifach Plus zur Steigerung Ihrer Vitalität. Über 40 Heilpflanzen wirken positiv auf Ihren Körper und beruhigen und lindern Ihre Leiden. Der hochwirksame Vitaminkomplex steigert zusätzlich die Wirkung. Die superstarke Aronia-Beere erhöht die antioxidative Wirkung des Kräutertrunks zur Abwehr freier Radikale. Klinische Tests zeigen, der Zusatz von Flüssiggold macht die Formel des Elixiers fünfmal stärker. Der besonders effektive Verjüngungseffekt wird beschleunigt und die Testpersonen fühlen sich in kurzer Zeit wieder fit. Durch die Flüssigformel gelingt Lebenselixier Gold Plus besonders schnell über das Blut zum Ort des höchsten Bedarfs und wirkt sofort. Es steigert Ihre Antriebskraft und verbessert Ihr allgemeines Wohlbefinden. Es senkt den Blutdruck, verbessert das Sehen und Hören, lindert Krampfadern, wirkt positiv auf Diabetes und stoppt die Alterung der Haut. Genießen Sie ein langes und gesundes Leben und tragen sie jetzt zur Verjüngung ihres Organismus bei.